Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, hier für das NES. Ähm, ja, wir sind im letzten Part, haben mit den achten Dungeon abgeschlossen und sind jetzt im neunten und damit im Finale. Und, ja, das wird echt schwer werden hier, das ist ein riesiger Dungeon. Eigentlich füllt der somit die maximale Größe eines Dungeons aus. das ist schon krank, wir haben auf jeden Fall die rote Rüstung schon bekommen, das ist schon mal ganz gut. Damit haben wir jetzt mehr Schutz, mehr, mehr Verteidigung, das ist schon mal ganz, ganz hilfreich. Ach mein Gott, geht weg. Okay, ich gehe einfach hier oben lang. Hier war ja irgendwo, habe ich mich irgendwo mich durch die Wand geboxt. Da war ja irgendwo was. Go to the next room, ja, habe ich ja... Und ich sehe es gerade sogar erst, das Triforce Blitter oder... Oder... Ne, es muss ja eigentlich Zelda sein. Ähm, ist im linken Auge sogar. Im rechten Auge war ja. Hat, da war der Kompass, wenn ich mich nicht irre. Wo man auch nur sehr, sehr schwer rankommt. Ich sterbe gleich. Ich habe aber kein. Ich habe keinen Trank mehr. Nee. So, probiere ich noch den Raum zu beenden. So, wahrscheinlich hier irgendwie verschieben. Ja, was anderes hätte es ja auch nicht sein Komm, lass mich gehen ich geh weg ich will jetzt noch nicht sterben ich will noch ein zwei räume anschauen so dicke dicke schleimer die geben eigentlich auch so mal gern ein herz leider gerade nicht wo bin ich denn gerade ich weiß ehrlich gesagt gar nicht gehen wir einfach mal nach oben Ach du Scheiße. Ich versuche mich einfach mal irgendwo durch eine Wand zu links, äh, rechts geht's schon mal nicht. Ja. Und da sind wir Game over. Aber oh, wir starten bestimmt wir starten ja vom Dungeon aus. Und äh, wir werden uns natürlich jetzt hier erstmal auffüllen. es bringt gerade gar Nee, wenn ich jetzt sterbe dann darf ich nochmal von, von vom Anfang aus starten. Nee, lassen wir das mal lieber. So, gib mir mal Medizin, Oma. So. Mir fehlt sogar ein bisschen Geld, wenn ich nochmal eine neue Medizin haben wollen würde. Aber auch nur so ja 10 Rubine, das geht eigentlich. Es geht tatsächlich recht gut. Ähm. So, gehen wir rein. Hier sind wir sogar komplett stark ausgerissen mit einer schönen Rüstung, das ist eigentlich ganz gut. So, rein mit uns. So, wo ich möchte ganz kurz mal gucken, wo ich noch nicht so war. Ich möchte zumindest noch die Wege ablaufen. Gucken, ob es da irgendwas gab. Mhm. Ah, wobei, wenn ich auf die Karte schaue, nee, ich habe schon alles hier abgesucht, das passt schon so. Okay, dann muss ich einfach wieder da lang gehen, wo ich gerade eben war. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau ich lang muss. Das war, glaube ich, links. Oder? Ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Der, der Weg hier war so lang. Es war, glaube ich, noch hier oben. Ja, und dann war hier... ...die Gegner... Hat Wieder volle Leben zum Glück. So. Oh mein Gott, das ist so krank. Schleime. Komm schon. So, das war, glaube war das... Nee, ich muss noch nach unten, oder? Da war ich noch nicht. Und war ich noch nicht. Nee, das möchte schon noch abgehen. weil ich noch nicht war Okay, hier brauche ich Licht. Das ist sogar ein recht angenehmer Raum. Boah, aber man sieht die Fledermäuse nur an ihren Augen gerade wenn sie im wasser sind muss man aufpassen und der hat eine fee bringt mir zwar gar nichts weil ich sogar volle leben habe aber ähm, ist egal okay, hier geht es nicht weiter ihr wollt mich verarschen oder Dann muss es sicherlich weitergehen komm schon schon, ich krieg dich schon noch Fledermos. Okay, hier ist nichts, toll. Ja, links war ich noch nicht. Ich wüsste aber nicht, wie ich denn komme. Ich es mal mit der Bombe. welche wäre auch schon direkt neben Zelda. Aber ich glaube nicht, dass ich mich einfach zu Zelda durchbomben kann, also das versuche ich erst gar nicht. Hier. So ich komm lass mich durch. ich bin ich hier. Okay, aber irgendwie muss man zu dem Raum kommen. Von hier aus aber nicht. Vielleicht irgendwie anders. Hm. Vielleicht von dem Raum, der rechts ist, weil dann könnte man also Platz wäre definitiv da, aber die Frage ist, ob es wirklich so ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt die Sache. Ich probiere es aber einfach mal. So. Ach, geh weg. Nein. Ah, ich hab noch voller Leben, sehe ich. Ich hätte nicht mehr voller Leben. Zum Glück kriegt man viele Bomben von den Gegnern. Das ist das Wichtige. Und hier geht's sogar weiter. Okay. Muss echt viel mit den Bomben machen hier in dem in dem Level in dem, in dem uh, Dungeon. Gibt es vielleicht was, wenn ich alle alle Gegner töte? Nee, man kann nach oben oder nach ähm, links könnte man gehen. Ja, die Frage ist, was macht man davon jetzt? Ich gehe einfach mal nach oben. Okay. Wie sieht der Raum aus? Auch beinahe. Okay, ist ein leerer Raum. Also nichts irgendwie verändert. Keine Steine im Weg oder so. So. Hm. Frage ist halt geht's noch nach oben? Ich weiß nicht. Komm, lass mich durch. Oh, was ist hier? Ah, diese Dinger wieder. Kommt geht weg. Kommt noch ein Treffer. Geld kriege ich. So, und was ist oben? Ice of Skull has the secret. Da war ich schon drin. Also ja, im Linken ist natürlich selten, aber... Ja. Das ist natürlich klar. Rechts muss ich mal... bei weiß, rechts so... Nee, da war ich noch nicht. Echt nicht? Okay. Ja, ich mache jetzt erstmal den Bereich hier. So, das ist ein einfacher Raum wieder. Vielleicht ist ja wieder hier links was Nee Warum ist der Raum denn geschlossen? Hier kann man Nee Ich habe alle Feinde besiegt Vielleicht kommt ja noch ein Vielleicht spawnt ja nochmal ein neuer Feind Kann auch sein Ich weiß absolut nicht Ne, hier spawnt nichts mehr, okay. Dann ist da wohl schon mal die Sackgasse. Dann muss ich wohl den anderen Weg nehmen, den ich am Anfang genommen habe. Oder wo ich halt gestorben bin. Okay. Ah, unten war ich noch nicht. Das habe ich vergessen, da kann ich auch noch lang. Nach rechts könnte ich. Stimmt, da war ja... Was war denn hier? Achso, das hier. Nach links geht es zumindest nicht. Es sei denn, da ist... Jetzt kann man was reinbomben. Ja, kann man. man kommt hier durch. Ach, oh, ne, nicht du. Ich hasse den. Habe ich jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, gesehen in dem Dungeon, oder? Ich meine... Wir hatten, glaube ich, auch in dem letzten Dungeon dreimal Goma oder so. Hier komme ich immer noch nicht weiter. Hm. Aber ich komme jetzt zumindest nach oben. Ach so, scheiße. Ich habe sogar nur mit einem Schaden überlebt. So, kann ich nach rechts... links... Ne. Nee. Das ist hier tatsächlich Schluss, weil hier komme ich nirgendwo mehr weiter. Hier kann ich nirgendwo mehr weiter. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Wobei hier unten. Ne, hier ist Zelda. Das ist niemals was, das ist natürlich klar. Wäre auch komisch. Wie war ich? Wie kam ich das nur hier weg? Das ist auch so eine Sache. Ach so, das ach stimmt. Ich glaube, hier war es hoch. Äh, ach ja, hier. Ich erinnere mich. Von hier aus bin ich irgendwie weitergegangen. Du Arschloch. Ich gehe einfach weiter. So, hier habe ich ja alles abgesessen und dann war jetzt hier eins nach oben und eins nach links äh, eine treppe okay das läuft eigentlich ganz gut ich bin mal ganz kurz am gucken wie lange die aufnahme schon ist passt Au. Hat weh getan und ich bin sogar überrascht ich habe noch ein, ein, eine heilung übrig Eine Heilung habe ich sogar noch übrig. Au. Au. So. Das hat mich jetzt viel gekostet, leider. So, und jetzt kam ich irgendwo unten links hin, da wo ich halt den großen Bereich, den ich noch nicht hatte. Ja, ich gehe glaube vielleicht unten mal lang. Da kann nämlich jetzt nicht so viel sein. Das sind zwei Räume. Insofern nicht noch irgendwo einer versteckt ist. Hm. Da, da, da. So. Komm, lass... Irgendwie trifft Link nicht die Tür. Ach du Scheiße. Ja, die müssen ein bisschen weg. Ja, man kann die schon leicht ohne Schaden äh, killen. Das muss man schon sagen. Äh, warte ganz kurz. Ich möchte gucken, ob es nach oben hin ist. Ja, geil. Da war es schon. Ähm Rechts ist nichts, okay. Das heißt, ich gehe hier lang und ich weiß nicht, wo es mich hinführt. Das ist auch blöd. Da, da, da. Hier rechts führt mich das hin. Okay. Hm. Und wo führt mich das hin? Das nehme ich mit. Kann es sein, dass ich mir einfach nur einen Raum erspart habe hier? Ich hätte auch einfach hier lang gehen können, oder? Das wäre glaube ich schneller gewesen. Mhm. Komm schon. Ich, ich muss die nicht mal besiegen. Warum mache ich das überhaupt? Die Räume über mir habe ich die schon. Mhm. Über mir muss sogar noch ein Raum sein. Vielleicht kann ich mich da sogar reinbomben. Stimmt, hier bin ich ja gestorben. Das war doch hier, oder? Das war ein guter Treffer. Viele Gegner getroffen. Sogar noch mal Bomben bekommen. Oh, da ist, da ist ein Durchgang. So. Komm schon. Bam getroffen. Okay, was ist hier? Petra has the map. War Petra dieser? Von wem habe ich? Ich glaube, ich habe von diesem, von diesem Ding, diesem kleinen Fliege, die diese ganzen kleinen anderen Fliegen um sich hat, habe ich ihn bekommen. Oder? Da habe ich die Karte von bekommen. Aber ganz ehrlich, wenn man hier die Karte noch nicht hat, dann ist es halt scheiße. Es ist so durcheinander hier. Ja, und hier muss ich theoretisch weitermachen. Also, eigentlich ist es sinnvoller, wenn man einfach hier den Weg lang geht, links davon lang geht, anstatt von dem anderen Gang nach äh, unten, um dann die Treppe zu finden, die dann hier zum Raum, der unter uns ist, führt. Das ist nicht so schlau. Man hätte sich einfach nur durch den Raum mit Federmäusen hauen müssen. Das ist einfach deutlich einfacher. Anstatt dass man sich durch Räume, mit Magien und all dem Kram durchhaut. So. Jetzt bist du tot. Gibt's gar nichts. Wohin führt denn dein Ding? Es kann ja nur irgendwo oben links sein, weil da war ich noch nicht. Ja, ist es sogar. Dum, wir haben hier einen Raum. Die Frage ist, ob ich mich da jetzt da hochbomben kann. Ja, kann ich sogar. Was gibt's hier? Komm her. Bam. So, wahrscheinlich ist das wieder hier. Ja. Selber Raum, selbes Rätsel. Auch wenn es ein anderer Dungeon ist. Was gibt es denn hier? So viele Treppen hier. Was ist das denn? Das sind neue Pfeile. Sind das, sind das Silberpfeile oder was? Ich probiere mal aus. Ja, andere Pfeile, die machen anscheinend dann einfach mehr Schaden. Silber, aber Silberpfeile waren doch immer die. War das nicht immer die Pfeile, mit denen man Gannon besiegt hat? Oder. Nee, entweder waren es Silberpfeile bisher immer oder, oder Lichtpfeile. So war das. Rechts davon war ich ja schon. Okay. Ich frage mich nur, ob man die Silberpfeile überhaupt braucht, um Gannon zu bekämpfen. Weil die sind ja jetzt irgendwie total am Rande. Wobei, man findet die schon, aber die sind in einem Raum, der komplett versteckt ist. Wo man sich durchbomben muss. Und wo man einfach anhand der Form des, des, des Bosses oder äh, der Dungeon-Karte äh, drauf kommen muss. Hm, hm, hm. So, hier hoch. Okay, ganz viele Raubschleim, das ist eigentlich recht einfach. Sollte halt kein großes Problem darstellen. Sind da jetzt keine allzu schweren Gegner. Ich weiß aber, ich glaube, die können sogar gar keinen Sch äh, Schild klauen. Zumindest haben die mich ja schon mal mehrmals gekriegt. Und dann haben sie mir aber nichts abgezogen. Das fand ich auch komisch. Okay, so ist das wohl. So, was ist hier? Nicht viel. Okay. Ich würde sagen, ich mache aber jetzt auch hier Pause. Und im nächsten Part geht es dann wohl anscheinend schon gegen... Gerne ins Finale und ich danke euch schon mal vielmals fürs Zuschauen für diesen Part von The Legend of Zelda fürs NES. Ich danke euch vielmals und ich sag bis dann schau, euer Rocky.